Hallo, ihr Lieben. Hier ist Ritze kocht und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie man hier ein Kräuterbouquet bindet. Das Kräuterbouquet äh, habe ich euch schon gezeigt. Äh, wann ihr das verwendet, zum Beispiel bei So Fonds wie auch immer oder bei einer schönen mediterranen Tomatensuppe, Tomatensugo, wenn ihr das kocht und ihr möchtet nicht die Kräuter da einzeln wieder raus sammeln, dann macht ihr euch ein Kräuterbouquet fertig. Ich habe hier ganz einfach nur den Strick frisch geschnittene Kräuter wie äh, Rosmarin, Thymian und äh, Oregano gerade frisch geschnitten im Kräutergarten von der lieben Susi. Also ihr nehmt euch hier die Kräuterchen, nehmt euch den Küchenstrick, den Küchengarn so, dann macht ihr hier ein kleines Knötchen rein, am besten doppelt, so. oder macht man einen dritten drauf, aller guten Dinge sind drei. Hepp. So, und dann habt ihr das hier an einem Strick dranhängen und hängt das in euren Fong rein, in euren Sugo rein und nach Garzeit Ende zieht dann einfach raus. Und das Aroma ist voll in eurem Fond. So soll es sein. Also in diesem Sinne, haut rein, viel Spaß und weiterhin folgen. Danke, ciao.